Wenn stimmt, dass wir nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen, dann geht es dort nicht nur um die Vermittlung von Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern auch von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und gerade deshalb macht es große Sorgen, wenn sich an Schulen Rechtsextremismus breit macht. Sei es durch Schmierereien wie hier in Hamburg im vergangenen Jahr oder durch Anfeindungen oder Gewalt. An einer Schule in der Nähe von Cottbus ist die Lage so eskaliert, dass aus dem Kollegium ein Hilferuf kommt. Nach mehreren rechtsextremen Vorfällen ermittelt inzwischen auch die Polizei. Jugoll und Sebastian Schiller berichten. Burg im Spreeneisekreis, Brandenburg. Diese Grund- und Oberschule sorgt für Schlagzeilen. Es geht um Angst, um Lehrer, die um ihre Sicherheit fürchten und um die ihrer Schüler. Hakenkreuze auf Schulmobiliar, rechtsextreme Musik in Klassenzimmern, Chats mit Neonazistischen, Homophoben, Rassistischen Inhalten, tägliche Gewaltandrohungen gegen die wenigen Schüler und Schülerinnen mit migrantischen Wurzeln. In diesem anonymen Brandbrief machen jetzt zwei Lehrer öffentlich, was wohl weiter verborgen bleiben sollte. Tagtäglich sind wir damit beschäftigt, Schüler vor psychischer und physischer Rechter Gewalt zu schützen und demokratische Grundwerte zu vermitteln. Einer der Verfasser des Briefes will jetzt reden. Erkannt werden will er aber nicht. Er fühlt sich alleine gelassen. Von der Schulleitung und Teilen des Kollegiums, sagt er. Von meiner Schulleitung erwarte ich, dass sie eine klare Haltung zeigt. Dass sie die Lehrkräfte dazu auffordert, hinzuschauen und zu handeln. Rechtsextreme Vorfälle nicht nur in Handychats, auch ein Schüler zeigte seinem Sportlehrer kürzlich den Hitlergruß. Mehrere Personen beobachten die Szene, doch der Lehrer berichtet später der Schulleiterin, er habe nichts gesehen. Viele Lehrer haben Angst in die Konfrontation zu gehen. Wir haben ein Problem mit Rassismus. Die wenigen geflüchteten Schüler und Andersdenkenden werden beleidigt und körperlich angegangen. Und ein weiteres Problem ist, dass die Lehrerschaft wegschaut. Er schaut hin. Kürzlich fordert er seine Schulleiterin auf, den Nazi-Ausspruch eines Schülers, Arbeit macht frei, bei der Polizei zur Anzeige zu bringen. Es gab erst gar keine Reaktion. Erst nachdem der rbb online berichtet hat, wurde der Fall angezeigt. Pfarrer Lukas Pellio kennt das Problem, wegschauen statt handeln. Seit Jahren vertrauen sich ihm Jugendliche an, die unter rechtsextremen Mitschülern leiden. Passt leider wie Faust aufs Auge und ich kann es absolut bestätigen aus meinen Gesprächen, seelsorgerlichen Gesprächen mit Jugendlichen, mit SchülerInnen, die mir ja einfach sehr viele ganz ähnliche Geschichten erzählen und ganz oft ganz ohnmächtig sind, weil sie auch nicht die Unterstützung fühlen die sie bräuchten, um sich wirklich zu positionieren, selbst, da braucht es eben ähm, ja, auch viel Mut zu. Markus Klein vom Institut Demos hat die rechte Szene in Brandenburg seit Jahren im Blick. Rechtsextreme Schüler sorgten aber auch bundesweit für Ärger, vor allem da, wo rechte Parteien stark seien. Deshalb Schülern frühzeitig Grenzen setzen, rät er. Und wenn dann auf dem Schulhof die, die Situation so ist, dass es cool ist, rechtsextrem zu sein und rechtsextrem zu handeln, dann hat die Schule ein Problem. Und deswegen ist es wichtig, so früh wie möglich einzuschreiten und so früh wie möglich das zu unterbinden, damit da keine Lawine entsteht. Es gibt Schulen, die das bereits erfolgreich machen. An der Grund- und Oberschule in Burg hat man damit aber offenbar zu spät begonnen.